Ja, moin Leute! Geht Elektroauto aufladen bald an jedem Bordstein? Es gibt was Neues für unsere Innenstädte von der Firma Rheinmetall. Ja, die können nicht nur Militärtechnik, ab sofort machen die auch in Ladestationen. Ladebordsteine sollen die Zukunft für Parkplätze in der Stadt werden. So ein Ladebordstein ist so gut wie unsichtbar, braucht keinen Platz, verursacht keine hohen Kosten für Tiefbau und kann überall am Straßenrand eingebaut werden, da wo eine Stromleitung liegt. Keine sperrige Säule mehr, auch keine Laterne, ganz einfach im Bordstein versenkt. Die Bordsteinlader sollen 22 kW können und vor allem einfach im Aufbau und der Wartung sein. Das spart enorme Kosten. Beim Bau neuer Parkplätze können schon mal leere Dummy-Bordsteine eingebaut werden, die man bei Bedarf zum Ladepunkt aufrüsten kann. Bald startet das erste Pilotprojekt am Straßenrand. Ich bin gespannt, ob sich sowas durchsetzt, ob die Dinger überhaupt lang genug halten, wie man den Strom abrechnen soll und was das Eichrecht dazu sagt. Was meint ihr dazu? Schnapsidee oder genial? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war Move Electrics Minute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.